Hallo, äh, wir machen ein kleines Zwischenvideo oder Einschubvideo, weil was von euch gewünscht worden ist und gehen dort ums Hinterrad versetzen mit dem eBG, also mit dem E-Bike. Ja, im Prinzip bleibt es sich gleich, ob ich jetzt ein Biobike fahre oder E-Bike e von der Technik. Man muss halt nur schauen, oder man sollte schauen, dass beim E-Bike mit dem Gewicht ich das für mich arbeiten lasse. Das heißt, ich muss mir zuerst einmal schlau machen, wie ist meine Gewichtsverteilung wie ein E-Bike. Also ist das, ist das E-Bike vorlastig mit dem Gewicht oder eher hoher Schwerpunkt oder ist es eher hecklastig und tiefer Schwerpunkt, damit es dann richtig meinen Impuls gibt. Und das findet ihr natürlich bei der Hersteller-Homepage oder schreibt es den Hersteller an. Zum Beispiel bei den M1-Testbikes, was wir haben, das ist das Gewicht eher hecklastig. Das hat natürlich jetzt für das Hinterradversetzen. Ähm, den Nachteil am Anfang, dass ich natürlich noch mehr aktiv fahren sein muss, über den Lenker. Aber auch den anderen Vorteil, dass der Schwerpunkt tief ist. Das heißt, ich muss das Bike, wenn es oben ist, nicht in der Balance halten. Ähm, wie habe ich das so probiert mit dem Hinterrad? Also E-Bike, Hinterradversetzen. Zum einen habe ich das am Anfang gemacht ohne Akku. Also ich bin ohne Strom gefahren. Das heißt, ich habe den Akku ausgebaut. Natürlich auf Tour gewesen, habe den Akku weggelegt und habe immer wieder einen Kufen probiert, Einmal ohne Akku, damit ich die Geometrie vom E-Bike gewohnt bin. Und dann habe ich den Akku reingesetzt und habe das Ganze mit dem Akku gemacht. Es darf sich nicht verzagen mit dem E-Bike, es ist natürlich ein bisschen intensiver, aber es funktioniert im Prinzip gleich. Das einzige, die Impulse geben, was ich in Teil 2 dann schon gesagt habe, und in Teil 3, die müsst ihr halt da verstärken. Und wichtig ist, was bei den E-Bikes noch ist, der Trend geht ja hinten zu 27,5 und vorne zu 29 Zöller. Es müsst ihr euch halt damit auseinandersetzen das mit 29 Zöller ihr noch höher stehen werdet, weil einfach der Reifen und natürlich die Gabel in Summe einen höheren, höheren Abstand zum, zum, zum Lenkkopf gibt und ihr halt dann, wenn es aktiv vorne seid, noch höher stehen werdet. bringt euch aber wiederum einen Vorteil, das E-Bike, wenn ihr einmal in der Höhe seid und dann natürlich die Vorderbremse löst und in die Kurve reinfahrt, habt ihr das ganze Gewicht mit und das Gewicht schiebt euch dann super durch. Genau. So Und viel. zur Gewichtsverteilung vielleicht noch, man kann sie auch einfach mal ausprobieren, dann spürt man ja auch, wo es ist. Also. Es täuscht aber ein bisschen. Zum Beispiel, viele sagen, oh, ich habe eigentlich ein Hecklastig-Bike, wo das Gewicht vorne ist. Es ist natürlich auch das Setup von die Gabeln so. Was beim E-Bike dann noch wichtiger ist wie normal, passt auf die Gabel auf. Der Rebound von der Gabel, ich setze das bei mir, der ist so eingestellt. Ich muss ein bisschen herstellen, ich glaube, Oder gehen wir überhaupt daher? So. Der Rebound von der Gabel, der ist so eingestellt, dass die eigentlich nur so schnell rauskommt, dass sie nicht springt. Alles andere wäre zu schnell. Wenn die so raushüpft, ist sie schon falsch im Fahren, also gibt sie Schläge, sie bremst euch. Und das zweite ist noch, bei gewissen Gabeln könnt ihr die Druckstufe einstellen. Probiert die Gabel? Ein bisschen längsamer beim Einfeder machen, beziehungsweise härter beim Einfedern, dann habt ihr nicht das Problem, dass beim Federweg unten e bike eigentlich die Front zu so stark abtaucht. Später, wenn man es dann schon beherrscht, ist es relativ wurscht, aber gerade am Anfang ist es ein wichtiger Aspekt. Da kann man noch ein bisschen tricksen. Genau. Für mehr ist jetzt von grobem nicht zum Song. Ähm, ich werde euch das zeigen jetzt. Wir die, ich versetze die Kuh für jetzt und sage euch ein bisschen aktiv, wie ich vorne bin, die ist ja durchgegangen Das heißt, Ellbogen raus, am breit. Die Haxen bleiben lang. Und jetzt muss ich wirklich schauen, wenn ich mit mein dem Gewicht nicht weit fahre, geht es gar nicht eigentlich mit dem Versichern. Das Kind ihr einlenken, wie wollt, es wird nicht hochkommen. Es geht nur ein bisschen. Weil natürlich das ganze Radl viel schwerer ist. Aber es wird Schön sehen, Wenn man jetzt richtig sehen, geht mit dem Gewicht, dann kommt der Bock wie eine ein. Und ist ist. Also wirklich nur aktiver mit dem Gewicht fahren. Sein und die was so an 29er fahren und beim E-Bike haben sie sowieso gewonnen, weil das hat so eine Laufruhe und der Stabilität, da gibt es fast keinen Überschlag mehr. Also in Summe heißt es am besten nochmal das Video zum Versetzen anschauen, also Teil 2 genau. und dann, nein, Teil 3 Teil Teil war, war es dann schon der genau. letzte. Und dann üben, üben, üben und alles vielleicht noch ein bisschen energischer ausführen mhm. als. Teil 1 auf jeden Fall nur nochmal probieren mit dem Stoppy, da dass der sitzt mit dem E-Bike, dass man weiß, wo ist mein Sweet Spot, wie weit muss ich rauf. und dann kommt das schon. Aber es ist wirklich nicht so eine Technik das mit dem E-Bike. Und nicht verzogen, äh, es braucht echt ein bisschen. Perfekt, und dann kommt als nächstes noch das Durchfahren, was du jetzt ja quasi eh schon gemacht hast. Genau.